Hey Skatfreunde! Letztes Wochenende war Endrunde der deutschen Tandemeisterschaft. Ich selbst konnte aufgrund anderer Verpflichtungen nicht teilnehmen, hatte aber das Vergnügen, in den letzten Tagen mit einem Teilnehmer zu sprechen und zwar mit keinem geringeren als Walter van Stegen, dem Altenmeister, der lebenden Skat-Legende, dem wandelnden Skat-Lexikon. Und er hatte tatsächlich wieder zwei ganz interessante Partien im Gepäck. Aus einer darf ich mit seinem Einverständnis ein Rätsel machen und die andere habe ich euch hier mitgebracht. Und das Schöne, wenn man mit weiter spricht, da gibt es auch immer noch so ein bisschen Anekdote drumherum und hierzu der Verteilung sinngemäß das Statement, Daniel, ich habe das schon so seit 10, 15 Jahren im Kopf. Der Walter, der bereitet unfassbar viele Verteilungen im Kopf schon vor und hat quasi nur noch darauf gewartet, dass sich einmal diese echte Verteilung materialisiert, auf dass er seinen Plan in die Tat umsetzen kann könne. Und so ist es nun passiert. Was also war los vorhand? Walter schaut auf ein sehr schönes Ausgangsblatt. Sechs Trümpfer, Karo ohne drei mit Ass 10, Lusche an der Seite. Logisch, dass das Ding gereizt werden soll. Jetzt gibt es aber ein bisschen Gegenwehr. Mittelhand reizt ohne zu zögern bis 30 und steigt dann aus. Walter hat gehalten und jetzt hat Hinterhand auch noch Interesse und geht bis 36 die Walter noch hält. Klar, kann ja Kreuz reizen. Walter möchte Karo ohne 3 spielen. Ähm, Hinterhand zögert kurz, überlegt wohl, aber tatsächlich noch aufs Handspiel geht, entschließt sich dann aber doch bei 36 zu passen. Und das ist der Moment, wo Walter jetzt erstens das Spiel hat und zweitens schon so ein kleiner, dunkler Gedanke äh, ihm natürlich kommt. Ist ja klar, äh, es muss nichts los sein, wenn... Äh, Mittelhand Herz mit 2 gereizt hat bis 30 und Hinterhand Kreuz ohne 2 und dann das Handspiel überlegt hat, dann ist nichts los. Aber was ist, wenn hier ein einfacher Herzhand gereizt wurde und hier der Kreuz ohne 2 sitzt, dann könnte man den einen Buben finden und genau das ist passiert und leider muss man ja an der Stelle sagen, ist es auch nicht Kreuzbube. Wenn du Kreuzbube findest, dann hast du ja wenigstens noch den ganz einfachen äh, Plan, einen Grang zu gewinnen, Buben kommen verteilt und schon äh, gibst du überhaupt nur einen Stich in Karo ab plus vielleicht noch einen in Pik, aber jetzt war es der Pikbube und damit haben wir jetzt ein kleines Problem. Denn ganz offensichtlich kann der Reizwert 36 mit einem einfachen Karo nicht mehr erreicht werden, auch nicht mit Schneider. Ja, und ähm, der, beim Grang gibt es irgendwie einfach so ein kleines Tempoproblem, obwohl wir äh, schon aufgrund der Reizung davon ausgehen können, dass die Buben verteilt sind. Ähm, ja, üblicherweise wird man wohl zu kurz kommen, ne? auch wenn man Buben ausspielt oder wenn man Karo ausspielt. Also, was würdet ihr nach dieser Findung tun. Was würdet ihr drücken? Was würdet ihr spielen? Wie könnte ein Plan aussehen? Tja. Also eine Idee noch so. Nullu-Wer, ne? könnte man ja jetzt auch machen. Hoffen, dass Pik 2-2 steht und einer die 7-8 hat und der andere Dame und König. Ja, ist aber schon krass unwahrscheinlich. Und vor allen Dingen, wenn dann auch noch lange Farben unterwegs sind, dann äh, wird, wird es da wohl auch noch zu Abwürfen kommen können. Also selbst bei dieser günstigen Peakverteilung wird wäre der wahrscheinlich immer noch nicht gewonnen. kann natürlich auch 14 Augen drücken. Äh, hoffen, Doppelläufer, 28 dazu, ist mal bei 42. Ähm, ja, Bube raus irgendwie. Aber man muss ja dann tatsächlich... Ähm, Ass und Zehn irgendwie stechen. Man braucht in einem Stich einen 21er Treffer für seinen anderen Buben, um dann hinzukommen. Wenn gerade Kreuz auf den Tisch kommt, muss man bedienen. Also das muss irgendwie auch noch in Herz passieren und wo jetzt wirklich eine zwei hohe Reizung im Spiel sind, ist das wahrscheinlich, dass einem da eine 21er aufgelegt wird. Eigentlich nicht. So, einfach irgendwie so drücken und jetzt Bube rausspielen. Kann man natürlich auch machen und dann hoffen, dass dann äh, nach verteilt fallenden Buben dann entweder rechtzeitig ein pick eingespielt wird oder direkt sogar das Karo Ass auf den Tisch kommt. Ne? Aber jetzt mal ernsthaft, Leute. In einer deutschen Meisterschaft, ähm, da würden solche krassen Fehler wohl einfach nicht passieren. Das ist sehr unwahrscheinlich. Erst recht, wo ihm äh, hier eine starke Herzreizung war und da eine Kreuzreizung. Also wer immer rankommt, wird dann wo Herz oder Kreuz Ass auf den Tisch kommen. Das ist einfach... Äh, ja, das liegt einfach sehr nahe. Also deswegen auch der Plan hat nicht so richtig Chance, einfach hier mal einen Buben rauszuballern. Raus zu ne? Wie dem auch sei, Walter hat eine Idee gefunden. Ähm, auch die braucht einen kleinen Fehler der Gegner, aber ich finde, die ist wirklich sehenswert. Die hat Potenzial. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man hier machen kann. Und eine coole Anekdote es ist es allemal. Also, er drückt ganz cool erstmal die sieben Augen Kreuz und er spielt Grang. Aber er startet nicht mit dem Buben, er startet nicht mit Karo. Dass das nicht zum Sieg führt, sehr wahrscheinlich, das habe ich ja gerade schon so angedeutet, sondern er sagt, ähm, Pik muss erstmal doppelt laufen. Pik Ass, Pik Lusch, Pik Lusch. Pik 10. Pik König, Pik Dame. Soweit, so gut. Und das war an sich jetzt nicht nur wichtig für diese Punkte, um die 28 Augen zu holen, sondern um jetzt einen perfiden Plan starten zu können, und zwar mit der Pik Lusche. Ja, Mittelhand wirft auf die Pik Lusche die blanke Karo 8 ab und Hinterhand steht inzwischen, ist es eigentlich komplett klar, wie die Karte verteilt ist, aufgrund der Reizung. Hinterhand steht auf dem Karo Ass, das ist ja jetzt logisch, hat den Kreuz ohne Zweien gereizt mit ähm, Pik-Lusche-Bild äh, an der Seite und hat eine Herz-Lusche und Mittelhand saß eben, hat ein Herz-Hand gereizt mit dem Kreuzbuben diesen sechs Herzen, der blanken Karo 8 und Pik-Lusche-Bild, alles komplett plausibel. Ja, und Hinterhand ist jetzt quasi in die aufge stellte Falle als erster reingetappt, wenn man so will, beziehungsweise hat nicht erkannt, was für eine Falle seinem Partner gleichgestellt wird. Ähm, er sollte jetzt Ihr seht es vielleicht schon, er sollte jetzt stechen, auch wenn es nur Null Augen sind. Er sollte jetzt stechen und dann jede andere Karte spielen als Karo Ass und dieses Spiel wird verloren. Aber es ist natürlich ein Fehler oder eine Karte, die irgendwie erstmal nahe liegt. Und Null Augen ist ja nur wirklich kein Angebot, wo man direkt denkt, da schnapp ich zu. Die blanke Herz 8 liegt Sieht erstmal wie eine naheliegende Karte aus und die wurde hier gespielt. Das heißt, Walter bekommt einen 0-Augenstich, aber das Wichtige an diesem Stich ist die Karo 8, denn die fehlte um einen, ein Motiv umzusetzen, um eine Falle zu stellen, die zwar auch selten ist, aber schon bekannt ist, wenn man eben hier so eine Trumpfkürze hat mit einer Sechserlänge ohne dem Ass, dass man jetzt einfach die Zehn rausspielt und wenn der Spieler hier eben auf den Bluff reinfällt und das Ass gedrückt ver vermutet, dann einsticht, so ist das jetzt auch hier passiert, dann muss der vom anderen Spieler das Ass fallen und damit löst man quasi sein Tempoproblem. Es ist das Ass raus und es ist ein Bube raus und plötzlich gewinnt das Spiel genau die Stabilität, die es braucht und das hat hier hingehauen und es hat nicht nur das hingehauen, sondern ihr seht es vielleicht, ähm, Walter hat jetzt Rest, das heißt, er hat die Gegner bei diesem Spiel sogar Schneider gespielt und ja, kann man jetzt sagen, ja Mensch, mit Kreuzbube sollst du doch nicht stechen. Aber wenn du so in diesem Gefühl bist, da zieht einer nur noch seine Vollen durch, wenn das so selbstbewusst vorgetragen wird, wenn man glaubt, das Ass ist gedrückt, ja, das ist zumindest ein Fehler, der passiert am Tisch. Und so gesehen war das mit Sicherheit ein Plan, der die höchsten Erfolgsaussichten hatte und der jetzt auch wirklich noch spektakulär mit dem Schneider geendet ist. Also Dankeschön, Walter, dass du uns teilhaben lässt an diesem Vortrag. Und ja, ganz im Ernst, wer wäre denn darauf gekommen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Und damit gehen Grüße raus und ein schönes Wochenende an alle Skatfreunde. Macht's gut!